Zum Jahresschluss. Immer wieder spannend in Bewegung bleiben. Die Leidenschaft in unseren Herzen und See! zum Jahresschluss Das Leuchten unserer Augen Für die Worte leben wir Immer wieder Neues schaffen Neue Ideen in Wort und Bild Jeden Tag gab's Neue. Volk